Zunächst gilt es zu klären, was unter den Begriffen Normalkosten bzw. Istkostenrechnung zu verstehen ist. Bei den Istgemeinkosten werden die tatsächlich entstandenen Kosten laut Betriebsabrechnungsbogen BAB betrachtet. Die Höhe der Istgemeinkosten steht erst am Ende einer Periode fest. Im Gegensatz dazu werden bei den Normalgemeinkosten die im Laufe der Periode verrechneten Gemeinkosten angesetzt. Aus der Höhe der Normalgemeinkosten werden Gemeinkostenzuschlagsätze abgeleitet, die für die Verrechnung der Gemeinkosten für die aktuelle Periode herangezogen werden. Normalzuschlagsätze sind Durchschnittssätze aus den Istkosten der Vorjahre. Die Ermittlung von Normalkostenzuschlagsätzen wird als Grundlage für erstens die Vorkalkulation sowie zweitens die Kostenkontrolle verwendet. Aufgabe der Normalkostenrechnung ist unter anderem die Ermittlung von Kostenüber- und Kostenunterdeckungen. Eine Kostenüberdeckung liegt dann vor, wenn die Normalkosten größer sind als die tatsächlich entstandenen Istkosten. Das heißt, es wurden zu viel Kosten einkalkuliert. Kostenüberdeckungen wirken im Nachhinein ergebnisverbessernd. Eine Kostenunterdeckung liegt dann vor, wenn die Istkosten größer sind als die Normalkosten. Das heißt, es wurden zu wenig Kosten einkalkuliert. Kostenunterdeckungen wirken im Nachhinein ergebnisverschlechternd. Ursachen für Kostenunter- bzw. Kostenüberdeckungen können sein: 1. Veränderungen beim Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, zweitens Preisänderungen für die zur Leistungserstellung erforderlichen Güter, und drittens Beschäftigungsschwankungen. Im nachfolgenden Kostenträgerzeitblatt wird die Ermittlung von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen anhand eines Beispiels vorgeführt. Für die aktuelle Periode liegen folgende Daten vor. Die Materialeinzelkosten MEK betragen 100.000 Euro. Die Fertigungseinzelkosten FEK betragen 80.000 Euro. Die Ist-Materialgemeinkosten in dieser Periode betragen 9.500 Euro. Dies entspricht einem ist materialgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 9,5%, bezogen auf die Höhe der Materialeinzelkosten. Die Ist-Fertigungsgemeinkosten in dieser Periode betragen 88.000 Euro. Dies entspricht einem Ist-Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 110 bezogen auf die Höhe der Fertigungseinzelkosten. Die Ist-Herstellkosten der Produktion betragen somit 277.500 Euro. Es liegen sowohl Bestandsminderungen an unfertigen Erzeugnissen in Höhe von 50.000 Euro wie auch Bestandsmehrungen an fertigen Erzeugnissen in Höhe von 10.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ergeben sich Ist-Herstellkosten des Umsatzes in Höhe von 317.500 Euro. In der aktuellen Periode sind Ist-Verwaltungsgemeinkosten in Höhe von 38.850 Euro angefallen, was einem Ist-Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 14% bezogen auf die Höhe der Ist-Herstellkosten der Produktion entspricht. In der aktuellen Periode sind Ist-Vertriebsgemeinkosten in Höhe von 19.050 Euro angefallen was einem Ist-Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 6% bezogen auf die Höhe der Ist-Herstellkosten des Umsatzes entspricht. Die Ist-Selbstkosten betragen somit 375.400 Euro. Für die Ermittlung der Normalmaterialgemeinkosten in dieser Periode wurde ein Normalmaterialgemeinkostenzuschlagsatz -Normal in Höhe von 10 bezogen auf die Höhe der Materialeinzelkosten angesetzt. Die normal betragen somit 10.000 Euro. Für die Ermittlung der normal in dieser Periode wurde ein Normalfertigungsgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 120% bezogen auf die Höhe der Fertigungseinzelkosten angesetzt. Die Normalfertigungsgemeinkosten betragen somit 96.000 Euro. Die Normalherstellkosten der Produktion betragen somit 286.000 Euro. Unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ergeben sich Normalherstellkosten des Umsatzes in Höhe von 326.000 Euro. In der aktuellen Periode ist zur Ermittlung der Normalverwaltungsgemeinkosten ein Normalverwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 12% bezogen auf die Höhe der Erstellkosten der Produktion herangezogen worden. Die Normalverwaltungsgemeinkosten betragen daher 34.320 Euro. In der aktuellen Periode ist zur Ermittlung der Normalvertriebsgemeinkosten ein Normalvertriebsgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 4 bezogen auf die Höhe der Normalherstellkosten des Umsatzes herangezogen worden. Die Normalvertriebsgemeinkosten betragen somit 13.040 Euro. Die Normalselbstkosten betragen somit insgesamt 373.360 Euro. Nachdem sowohl die Istkosten wie auch die Normalkosten für diese Periode ermittelt wurden, gilt es im nächsten Schritt die Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung zu ermitteln. Bei den Materialgemeinkosten wird die Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung wie folgt ermittelt. Normalmaterialgemeinkosten minus Ist-materialgemeinkosten, also 10.000 Euro minus 9.500 Euro ist gleich plus 500 Euro. Bei den Materialgemeinkosten liegt somit eine Kostenüberdeckung in Höhe von 500 Euro vor. Bei den Fertigungsgemeinkosten wird die Kostenüber bzw. Kostenunterdeckung wie folgt ermittelt. Normal Fertigungsgemeinkosten minus ist Fertigungsgemeinkosten. Also 96.000 Euro minus 88.000 Euro ist gleich plus 8.000 Euro. Bei den Fertigungsgemeinkosten liegt somit eine Kostenüberdeckung in Höhe von 8000 Euro vor. Bei den Verwaltungsgemeinkosten wird die Kostenüberdeckung bzw. Kostenunterdeckung wie folgt ermittelt. Normalverwaltungsgemeinkosten minus Ist-Verwaltungsgemeinkosten, also 34320 Euro minus 38850 Euro ist gleich minus 4530 Euro. Bei den Verwaltungsgemeinkosten liegt somit eine Kostenunterdeckung in Höhe von 4530 Euro vor. Bei den Vertriebsgemeinkosten wird die Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung wie folgt ermittelt. Normalvertriebsgemeinkosten minus Ist-Vertriebsgemeinkosten, also 13.040 Euro minus 19.050 Euro ist gleich minus 6.010 Euro. Bei den Vertriebsgemeinkosten liegt somit eine Kostenunterdeckung in Höhe von 6.010 Euro vor. Die Addition aller Kostenüber- und Kostenunterdeckungen ergibt im vorliegenden Beispiel eine gesamte Kostenunterdeckung in Höhe von minus 2.040 Euro. Alternativ lässt sich diese Zahl wie folgt ermitteln. Normal-Selbstkosten minus Ist-Selbstkosten, also 373.360 Euro minus 375.400 Euro ist gleich minus 2.040 Euro. Abschließend lässt sich die Auswirkung der gesamten Kostenunterdeckung auf das Jahresergebnis wie folgt ermitteln. Umsatzerlöse minus Ist-Selbstkosten ergibt das Umsatzergebnis. Plus gesamte Kostenunterdeckung ergibt das Ist-Betriebsergebnis. Also 500.000 € minus 373.360 € ergibt 126.640 Euro plus 2040 Euro. Ist gleich 124.600 Euro. Man sieht hier also deutlich, dass das Umsatzergebnis durch die gesamte Kostenunterdeckung in Höhe von minus 2040 Euro gemindert wird und somit zu einem geringeren Betriebsergebnis führt. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die Normalkosten- und die Istkostenrechnung anhand eines Beispiels im Kostenträger-Zeitblatt erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.